Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Abenteuermodus. Wen spielen wir als nächstes? Junge. Junge Link. Weil ist Zelda Welt hier, ne? Macht Sinn. Gut. Äh, haben wir letztens freigeschaltet, ne? Aber wir, haben wir schaffen alles in dieser Welt. In diesem Part. das wäre richtig dolle. Und ja, wo müssen wir entlang? Wir müssen so darum, okay. wie ist immer noch übrig. Vier Sterne Geist. Wird vertagt, wir kommen nicht so dahin. Hat komme ich nur so dahin äh Ja, wir haben da oben einen weiteren Weich aufgedeckt in dieser Triforce Welt und da müssen wir uns auch noch um einige kümmern. was hätte ich jetzt hier zurückkommen können oder nicht? Doch hätte ich war. du weißt ja doch, sie sollen nicht auf dem Weg leiten Ja, das ist der Anfang. Gut, gehen wir von hier aus. Teto. Haben wir ja noch ein paar geister teams gemacht. Also, weiß nicht, ob ich die einsetzen würde. Aber ich werde ein bisschen experimentieren, würde ich sagen. Ah, nein. Tschüss. <lacht> einfach weg so also komisch aus, wie ich einfach nur mit dem Ding losgegangen bin. So nein, nein, nein, nein, nein, die Neid, so Statue. Na, ich will mal anderes Ding auswählen. jetzt denn damit mit. der Stadt mit einem einer Screw Attack. Ja. Wie habe ich dich wieder nicht getroffen? Ja, die Wiese, diese Art Angriffe. Wo? Auch so ein Ding. Und darin kommt Kontern. ich weiß du jetzt mal aus wenn ich abmache tschüss noch man ah. oh, ich mal schaden dadurch fliegt doch mal aus jetzt Boom, ich habe ich getroffen damit ich dachte, hat ich noch nicht. Kann mir nämlich nicht bekannt vor Ding. Okay, Säure sehe ich habe ich habe Säure essen. erstes gelesen. sturm Sturmwarnung. Boah, ich gehe mal da vorbei, da. Ja, was soll's? So, macht er das erste Flammenbits. Ja, die machen das so oft, ne? Das bringst du irgendwie gar nicht? Ich habe du Max Feuer. Was ist Oh mein Gott! Oh, jetzt aber da, guck sie an, die Blut hat sogar um sich zu retten andauernd, was ich noch dämlicher finde. Ja, ein Gegner schon Glurax wissen irgendwie nicht, wie man spielt, habe ich so Gefühl. Also, Computergesteuerte. Die Spam irgendwie die ganze Zeit Flammenblitz habe ich so Gefühl. So, da kann ich nicht langen. Urbosa. Oh, Stark gefallen. der Bodenlebenkämpfer. Okay. Na ja. War gar nicht geblockt, aber okay. Boah. will ich auch nicht mehr retten. Wow, das war einfach sehr gut ja ich glaube wir kriegen das hier schon in diese folge ne? auch wenn ein paar nervige kämpfe kommen nein ich das mensch auf Zeit. Gott. Oh Gott, das ist nicht gut. Mein Gott, nehmen die viel Schaden. Ja. Eben sehr viel Schaden. ehrlich oh, Haben die Sprint angeflogen oder was? Ja sieht so aus, Alter. Oh mein Gott. Verarschen, ja, ja schaffe ich nicht mehr. Natürlich die auch damit verbannen, ja, fliegt irgendwo gegen gut. Ja, du mit 260, dich krieg ich kriege auch noch mal oh, ehrlich. Sehr gut. Hier ist nicht so schwer auszufliegen. Die Wände töten ein halt sofort über 100 Prozent. Irgendwann man bitte ja wohl dagegen fliegen habe ich so mir so gedacht und ist noch ein kämpfer Kamos. Mega heilung für gegner dreck kann sein dass der aus feiern beim 2 ist echos dann bin ich mir rein doch erst als Maskierter ritter auf so ich mich sogar gewundert warum der sich in so maskierten Typen verwandelt. Oh, in die Fresse! Seht ihr das? Ich meine, bombe explodiert. Ich dachte, die tut auf Aufprall explodieren. Boah, da bin ich schon wieder okay. ich muss schon sagen kann man überhaupt in der luft greifen ich meine man kann es ja mit der kette retten dann macht er wieder so einen kack sieges milch immer so idiotisch die kämpfen wie die absoluten pros dann wollen sie sich retten und vermasseln hat. im wald ein schatz und darin ruht der weg zum klingen mit dem geheiligten mal im wald ein schatz haben wir doch schon mal ne? haben wir auch schon mal ehrlich schatz und darum darin ruht der weg zum klingen mit dem geheiligten mal nach komm ja ja, er hat ja so ein mal genau werden hat ein gar schwert also ja er sagt uns mehr oder weniger wie wir kommen falsch halten Was wir ja schon haben war feuerboden feuer feuer nein da wollte ich nicht doch da wollte ich Naja. Hat mal auf wenn die blöden Eier auf mich zu werfen. jetzt echt irgendwie ein ding jetzt ja noch holen anderen geist wieder ja jetzt so aus weil er ist hier schon wieder so kompliziert macht war junge eigentlich kopf stand so ich habe gegen feuerboden jetzt wir weitermachen ein gott sehr gut, gut. mag sich gegen joshi zu kämpfen Joschi sieht immer so aus ja, der ist voll eilig wegen diesen doppelsprung ich denke mir immer so richtig doch mal ab man So, damit. Tschüss. Tschüss. Oh, Junge. Oh, nee. Nein. Ja. Oh Rad bisher läuft noch halbwegs gut, ne? also auf hier irgendwie die nächste Runde ist, sag ich mal. Ach, ich komme schon wieder nicht dadurch, und da ist dieses Fisch, wenn man dem Dings hier kämpfen musste. Riesenverwandlung, okay. so ja, wir haben auch viele sachen die wir werfen können und so aber wie soll ich denn dann raus haben in der super -Rüstung? hey was auf man da bin ich drin ja, vielleicht tut ja dieser drache den angreifen alter junge da ist nicht gut so sehr gut er lebt noch aber ich habe immer noch mein ding komm her du willst auf mich loskommen ich gehe auf dich los ja, gut genau deswegen habe ich das geholt ich das so erledigen kann sehr gut finde ich gut als zwei ultras menschen habe ja, ich dachte ja von mir irgendwie ist ja ein lied jetzt dabei so ach da ist auch noch was boah bin ich erst falsch gegangen, ist klar. war Warte, okay, ich dachte, da habe wieder Feuerboden. hat mich an und erst Warte, macht das Flappenblitz. Hey, hey. Ich die Bombe weghauen. Ich muss aufhören, meine Projektile die ganze Zeit zu hauen. Um. Ah, da war nicht so schwierig. Ich dachte, ich warte, macht es wieder mit den Flammen jetzt auf mich losgehen, weil das machen die so. Dann nehmen wir uns, holen wir uns erstmal mal das Ding hier, Jetzt ne. ein kurzer, oh massenweise Items. Die ist voll hübsch, die Lena. Wie spielt sie? Oh, die hat auch Notfalldings, okay. War ehrlich, ja, in ersten hast du gekonnt, hat, aber nicht den zweiten, den dritten. Tschüss. Mhm. Äh, so einfach jetzt, wenn man so viele Dings hat, äh, so viele Wissenslernjuwelen äh, gaben, was weiß ich, gaben meistens, glaube ich, Abenteuer gaben. Und dann holen wir uns erstmal hier alles und dann Fati Sturmwarnung. Starte mit der Erzkeule. Na warte, dagegen machen wir doch was. Ich das Gefühl, der Kampf wird richtig nervig. Deswegen machen wir wohl der Schild von Fox, glaube ich. Ist ja ein schneller. Gut, er wird ja bestimmt sofort jetzt hier Dings einsetzen, ne? Erzkeule. Boom. Warte mal, kann ich da auch zurückwerfen, ne? Boom. Ich kann immer noch kontern, ja? Noch eine Ladung, komm. Aber Ding noch nicht weg, damit kann man doch einen noch hauen. Also nur noch raushauen mit Fox, was nicht so einfach ist für mich. Ich habe gleich meine. Ohren. Ich glaube, der Wind war richtig gegen den in diese Level. Oh mein Gott. So, dann holen wir uns wieder Junger Link Und dann machen wir Gellendorf, nehme ich mal an. Fertig. Viele meinen hier. 41. Giftresistenz, Würfe. Verringert Schaden durch Gift. Metallschreck, da und um unsere wir für uns so, noch ein bisschen hochballern man ganz kleinen sachen erstmal alle holen je mehr sachen desto besser gönnen dorf wir äh. haben heilung hier vorbereitet heilungsschild und auto heilung ja warte wir würden gegen links kämpfen gegen äh alter nimmt ja wenig schaden meine griffe sind jetzt stärker pass auf alter Die laufen nie, nie nie rein nie dazu macht das spiel doch extra ey. die Bombe war noch so lange in der Luft ey. wie Hähnchen gegessen tschüss jetzt bist du dran War dreck so jetzt bist du dran wirklich <lacht> habe ich voll probleme mit dieser ding zu treffen ich so ein Gefühl? gönnendorf kämpft nun mit 10 so, habe ich mir gedacht wie soll man denn alle lernen äh, alle Abenteuergaben bekommen aber jetzt so langsam wird doch sehr viel Einfacher, glaube ich, weil so viele Gegner übrig sind. aber wir haben das Triforce zusammengesetzt und das Boss. Die Lösung wurde griffen. Der Dämonkönig, das Dämonenkönigs Schloss erscheint. Okay, wir sind ja aber noch nicht fertig. Wir müssen wahrscheinlich jetzt gegen gerne kämpfen diese bestienform von denen aber dürfte nicht so schwer sein ich weiß nicht so schwer finde ich diesen boss nicht erklären im vater weiter, ja, um wahre prüfungen zu finden oh gott deine ultra smash ist plötzlich bereit aber kannst du sie doppelt einsetzen das werde ich jetzt jedes mal sagen da also, sind wir aber doch schon so zwei drei parts hier am rumhängen in diese welt äh. war ein bisschen doof eingesetzt von dir kollege Oh, ehrlich natürlich setzt du jetzt ein ist klar also ich dachte meine war bereit ha! Oh, ich dachte ich war ausgewichen oh, junge Na, oh, was? Schon wieder. Weil <lacht> er bringt irgendwie nichts. Das ist, als wird sie normalen Angriff einsetzen. Schon fast. Oh, komm her. Oh, du gehst jetzt echt schwingen dem Ding da runter. Oh, bleib hier. So, jetzt bist du dran. Boah, ich krieg das echt nicht hin mit dieser Ultimate. So, warte, habe ich erst mit der zweiten. Da war noch nicht wahr sein. Tschüss. Mega, YouTube Y. Mega Mewtwo Y kommt überall vorne ne? Mega Mewtwo X kommt nirgendwo vor. Habe ich gesagt, für in der Ultimate von Mewtwo. Also früher ein Smash 4 war, glaube ich, ne? Hatte sich auch ein Mega Mewtwo Y verwandelt. Ich habe das gar nicht beobachtet. Ah, oh, Mecca Fiora. Äh, ah, das wird doof. Ah, oh, das hatten wir doch schon mal. Nein habe ich doch voll probleme ja da ist in dieser level obwohl der hat irgendwie nichts gemacht ne? ja korn ist ja nerviger. Ich bin nur von der helfer Trophäe. Wollt verarschen hier? Okay, wieso haben die immer Priorität bei diesen Angriffen? ich Versteht halt nicht. Jetzt immer, wenn ich irgendwie runter gedonnert komme. Ja, mit welchem Charakter? Hi, ist die Beste. Wir sind sehr geile Musik. es passt nur auf bis meine das gibt es jetzt einfach nicht oh, ich dachte bei korin dreck so, no, no, du komm her Okay. Tschüss. Nein. Ich den gesehen. Tschüss. Nein. Ah oh Gott, bin okay, ich gut. Essen. war sie gut aus nein aber ja, sind wir hier ist glaube ich besser zu kämpfen oh, und jetzt hat sie ihre ultimate und ich bin tot ne? Pass auf. nein tschüss nein Frag doch mal ja gut okay ich will ich will eigentlich nur den boss hier erledigen aber geht wohl noch nicht noch beim nächsten part akira ist jetzt menschen für gegner und aus der oh, ehrlich. Also war nicht gerade fair. Oh, danke. Ja, der Kämpfer wollte mal alles so fair haben. Oh. Ich habe den 10 KP abgezogen. also nicht verarschen? Ja. Oh. Hey, da kann blocken. Ja. Ja. verarschen Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ist. das denn? Alter. Okay, ist, hey, ist voll unfair. noch nicht klar na oh, ehrlich okay. oh, ja. nein der macht ausgerechnet jetzt seinen blöden ding Ah, oh, krieg ich nicht hin nee. Wissen wir ja so schnell. Ich dachte, jetzt starke Schwerkraft. Gott. Wenn ich da noch halbwegs gut anstelle, dann kriege ich das vielleicht noch. Ah. Komm. Jetzt macht er seine? Oh, oh Gott, ich bin tot. Oh Gott. Oh Und habe ich diesen Schadensschild. sich dich verpiss dich. Müsste ich. weg. Bleib weg wer wäre jetzt noch? Komm. Komm. Hör auf. Komm. Nein. Komm her. Sehr gut. <lacht> ah. Schuss. Oh Gott, das war... Heft. Akira. Oh, das Virtual Fighter. Virtual. Virtual, ne? Virtual. Virtual. Keine Ahnung. Was hast du nur noch zu sagen? 44. Ah, okay. Darauf komme ich nächstes Mal zurück. Ja. mehr her. Bowser Jr. ich gar keinen schaden bekommen da bin ich Hui! noch ein Hui! Hui! ich doch hier voll viele lernen dann graben aber okay da ja, kommt wir der ding willst es doch sie ich... ja, doch ja, wenn die erstmal stärker die werden echt im erstmal stärker ein donut das ist ein der mann hat gefüllter donut ich habe ja bis vom wort ist Was dich auch damit nein nein aber wer ist jetzt gewesen ey. mal geh weg. Was oh. So, du frisst meine Ultimate. <lacht> ich dagegen diesen Robo Cooper hier ein. Sehr geil. Oh, jetzt wird eine Abkürzung schon Geil, weil ich mal hier zuerst hingegangen, ne? <lacht> Mit der Uhrzeit machen wir im nächsten Part 440. Alles klar. Giftresistenz, Feuerbodenresistenz. resistenz hat Schaden durch Feuerboden. Das ist natürlich doof. Smash Kann ich noch irgendwas hier lernen? Schlag-Items. Hm. notfall Ich glaube, diese beiden Dinger sind auf dauer ein bisschen besser. ne? Ich mal sehen, ich will mal halt ganze dingen sehen, aber ja. gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Habe ich 50 Kämpfer gerettet? Ich weiß nicht, 49 Dreck. Hab ich habe ja trotzdem irgendwann Nö, okay. Sagen, das war's für diese Folge. Ich bleibe mich als zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge. Unterlassen, Abo und like einen Kommentar und so. Ciao.